habe aber nicht schon genug von dem gehört. Und du hast dieses kdk propagandazentrum ganz allein eingenommen? Ne, das war der Sich Roboter. Ich bin beeindruckt. Oh Daniel, ey, ich, ja, ich kann deinen Charakter oh, erst schon nicht oh, allein oh. In diesem ganzen Gebiet von unsozialer Pisser oh, bist du der Unsozialste. das oh, überraschend? Die, die Lager verwüstet. Da gehört der verdammte Schädel nicht hin. Da stöhnt voll den plus. Oh, ich kenne eine Abkürzung. Gott. <lacht> Ich kenne Abkürzung einfach und weil Angst bei dem Wasser, aber Jesus kann auch übers Wasser laufen. Okay, da seid ihr. Ich, ja, hat sich schmerzhaft angehört. Was hast du gemacht? <lacht> der Nur der Leiche kaputt gemacht. Ich glaube, der Held der uns irgendwie zieht uns in der Falle oder so. Das wird noch verehrt. brauchen keine Götter. Wir verehren ein heißes Feuer und ein Stück Grillfleisch. Es gibt Regeln. Ja. Geil. Lilith freut sich bestimmt mich zu sehen. Wir sind dicke Bro. Ich sehe schon, die wird ihn umbringen. Dicke wie Bro. Let's get it. Dude, at me serious. Ja. Oh, bei mir äh, die Animation, bei mir läuft, ja, gar nicht bei mir gleich. Er ja, ist doch Jesus, sag ich noch Der tut so schlittschuhlauf bei mir. Macht er hey. muss ich dir das vorstellen? So schloss Eisbahn dann nun? Dein Viech verschwindet. Okay, jetzt hast du so ein so Spind, ja. Das, äh, heilt ah, das Mädchen. Ja, <lacht> Daniel ist schon voller Okay, jetzt sehe ich, haben wir das genommen Da, erhöht meinen Schaden. Wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Ah, du brauchst nicht schießen, Daniel. Was machst du denn da? Bist <lacht> mit den Granaten oder ja. was? Oh gott ist genau auf mich drauf gesprungen äh, geh mal da raus, du stehst auf vollen säure drin. ich habe es feld einfach mit ach ist ein fähig war ich guck mal was passiert wenn ich da drüben schön dich zu sehen mein junge Sie hat schon wieder rausgefunden. Meine Waffe. Hello there. Ach du, so, boah. Was denn? Wollt schon sagen, wo kommt der Hund auf einmal her? <lacht> ich komme einfach rein, kommt mir so ein Hund entgegen, der irgendwie kein Gegner ist oder so. Ja, was Oder ein von Ellie. Nochmal von vorn. Was genau wolltest du meiner Freundin Lil antun? <lacht> Was <lacht> Hund, was gehört, dass wir hier in der Gegend sein? Schön, dass Lilith neue Leute hat. Ich bin Ellie. Mein Gott, ist die Klein. Hey, Warum glotzt du mich so an? Wow, du bist echt eine Wucht. Man braucht eine Armee, um dich umzunieten. Ich bin... Mann. Lilith meinte, du brauchst eine Karre. Die verfluchten Kultisten haben wir alle gestohlen. Macht's dir was aus, eine zurückzuholen? Dann kann ich dein Catcher einrichten. Und danke für den Besuch. <lacht> mein Gott, wie der Hund heißt? Wart. Herr von Kau. Wart, wo ganz hat sie? Ich guck den Hund an. Da steht Herr von Kau. Okay, bei mir nicht. Du bist unwürdig. Du kannst den Hund nicht lesen. eine Maschine ich habe keinen penis die steht auf dich ja, auf dich wenn sie auf dich stehen würde dann wäre irgendwie merkwürdig oh Gott. Ah. What the fuck? Okay, ich glaube da dürfen wir nicht raus glaubst du oder ist ein auto irgendwie scheint meine Fähigkeit schneller bereit zu sein als deine kann das sein Daniel? ja meine ist jetzt gleich als wieder bereit mein Hund chef hat sie an, guck mal. <lacht> Was Und der Vater. Oh, warte, ich gehe da rein. So, oh. oh, ich kann da sogar heil checken. No, no, no. Ah, oh, da kommt jetzt ja. Ah. Oh. Was machst ihr das blödscheise? Scheiße? Oh. Steige ein. Haltet. eigentlich. Wo war ich mein eigenes Fahrzeug? Muss uns eigentlich einsteigen können irgendwo. Ah, jetzt bitte. warte, warte, warte, das kommt ja Oder no, oh, ist leer? Okay, den hätten wir auch nehmen können. Kannst du schießen? Ja, irgendwie nicht, weiß ich nicht. <lacht> du guckst einfach nur nach rauf. Was ist das denn? Also, ich, nicht schießt du, du am ich bin gerade am schießen, ja. ja. Ich kann nicht schießen. bin hier zwar zurück, aber irgendwie passiert nichts. Das hat irgendwie hallo gar nicht im geschütz oder so an sich heran das ist das denn da steht aber schützen hey, ich beim pc fahren das ist nicht so gut ich muss überhaupt hin ah. Was meinst mit dem Teil? Wir sind jetzt. ja nicht tot. <lacht> Gar nicht wahr. <lacht> ah. Ich fliege! Oh Gott! Bonk. Ah. <lacht> Den hast du Also, <lacht> wir müssen über hier rein. <lacht> <lacht> der Da irgendwas das war so. What, ah! ja was wo? Da, ah, Hunde, Kampf. Der eine der haut schon wieder ab. <lacht> er hat nur gesehen, ist dann direkt abgehauen. Okay. Good boy. Was ist das für ein Countdown schon wieder da? Countdown? Ich höre manchmal so ein düt, düt, Es wird ja. gleich irgendwie was explodieren hier. Da ist ja ein Auto aufgetaucht. Äh. Äh. Äh. Fahrzeugsbrocken. <lacht> Hast du das gesehen? Was denn? Ich hab da da kam jetzt ich habe ein zu herzen über seinem kopf und dann hab ich gesagt macht eine rolle und er eine rolle gemacht okay. Aber jetzt müsste sie einsteigen können und schießen können ja warte mal noch steht da nichts Einste mal von hinten <lacht> Jetzt kannst du schießen. Die Munition haben wir Endlich. Okay, hört den Tür. Warte mal, bleibt äh, mal, bleib mal drin. Ich nehme mal die Mission ja Okay. ist ein Vereiner? Ah. <lacht> Schießt ihm den Arsch den Arsch Ich kann meinen Hund, der buddelt sich in den Arsch von dem Teil. Ah, wie kommen wir denn da hin? Aber oh Gott, was hast du gemacht? Turbo. nicht noch so ja. <lacht> ah. de oh Gott, der auf der suche nach der verschwunden. ist irgendwann überfahren. So gut, oder? Boah, ich, muss, <lacht> boah, ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Schiet, äh... ja, ich gucke auf der Karte. So, da sind wir bei. Also sind mal auszuverzeichnen, dass wir da hingehen. Äh. <lacht> <lacht> äh. Das ist klar. Der Königsfelsen. Ja, der ne? Der andere Königsfelsen. der gefrogsen Tiers. Ja, <lacht> genau. <lacht> Meine Raketen kriegen da Ding nicht auf, aber dein Geschütz ja. Oh, da lang müssen wir. Okay, boah. Echt die Karte irgendwie größer machen. Jane, ich muss dir sagen, ich bin ein Bastian, weißt Hi, how are you? Was zum nee, Teufel? <lacht> Was, Was? Da war das denn für ein dicker Typ ey? Ich komme da nur so um eine Ecke, da läuft er so aus der Tür raus, ey. In den Arsch, in den Arsch! Ich oh, bin ziemlich sicher, dass dieser Penner damals schon Beute versteckt hat. Ja, erst du, ja. eine grüne Pistole, wenn du willst. Okay. Oder eine grüne Schrotgewehr. Nee, bloß keine Schrotgewehre. Okay, dann. Weiß ja. Ey, jetzt hat mein Hund weggeschoben. <musik>